Hey Thorsten, wählst du am 11. September auch die Linke? Wieso soll ich jetzt am 11. September hier in Braunschweig die Linke wählen? Also da wäre schon schön, wenn die Kandidaten mir mal erzählen würden, wie die sich so das Braunschweig nach dem 11. September vorstellen. Die Linke kämpft für ein Braunschweig? Mit einer sechsten IGS. In dem Wohnraum bezahlbar ist und kein Luxusgut. Das die Verantwortung übernimmt für die Langzeitarbeitslosen in dieser Stadt. In dem alle Schüler und Schülerinnen kostenlos mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren können. Dass den Titel Friedenstadt verdient. Dass es nicht hinnimmt, dass 8000 Kinder in unserer Stadt arm sind. In dem rechte Gewalt und Rassismus keinen Platz haben. Kommunalwahlen, Sonntag, 11. September. Eine starke Linksfraktion lohnt sich. Für, Für alle.